Renn da weg. Ist Spieler. Mit cool -Sachen. Okay, das ist unser Tod. Oh, scheiße, ich bekomme jetzt auch Hun Hungerschaden. Hier gibt es keine Tiere? Ich hab Dias! Hey, ich fühle mich krass. Wir haben actually etwas geschafft. <lacht> oh mein Gott. Willkommen zu der XXL Taro-Folge. Dieses Mal habe ich nämlich nicht nur zwei Folgen zusammengeschnitten, sondern vier. Falls ihr die vorherigen Folgen noch nicht gesehen habt, solltet ihr das erst machen, bevor ihr dieses Video seht. Wir strip meinen direkt weiter auf Höhe 11, okay? Wir ja. haben noch 67. Wir brauchen verdammt nochmal Dias. Oh Scheiße, ich habe kein Essen mehr. Willst du versuchen Essen zu holen? Okay. Ich habe Lava gefunden. One eternity later. Sehr gut. Oh, ich habe Dias. Oh mein Gott. Oh mein, oh mein Gott, ich bin gerade so glücklich, oh mein Gott, oh mein Gott, finally, ja. es hat so verdammt lange gedauert. Acht Stück. Da ist ein Spieler. da weg. ist ein Spieler mit Full-Dia-Sachen. Okay, das ist unser Tod. Jetzt sneak. Ich sneak, ich wir haben tot. nur noch vier Minuten, komm runter irgendwie. Gerade jetzt, wo wir endlich nach so vielen Jahren Dias gefunden haben. You know, what the fuck? Oh mein Gott, hast mich erschreckt. Wir müssen hier weg. Er war vor Dia verzaubert. So, Dia-Spitzhacke. Wo habe ich denn angefangen reinzugraben? Wo war denn der Lavasee? Ich muss jetzt hier den Lavasee trockenlegen. Junge, wieso... Hat ah, es nicht platziert. Junge, ich muss irgendwie... Okay, gut. Sechster. Duck. Wir müssen die Lava halt wegbekommen, weißt du? Sonst können wir das Obsidian nicht abbauen. Aber ich baue jetzt auf jeden Fall mal das hier ab. Ich, ich hoffe Wie mal... Meine ich meine die Spitzhacke. das das bis echt... gemacht. Ja, dann bist du fertig, bist du dich noch weiter nach Dias. Okay? Wir brauchen einfach Dias ich würde so gern jetzt einfach... Meinst du? Ey. Oh mein Scherbe Gott, Dias. Oh mein Gott, so geil. Oh mein Gott, Junge. Aber. Wir suchen so lange nach Dias und jetzt suche ich gar nicht mal so lange weiter und hab direkt welche. Bitte stirb Scherbe. nicht. Ich, ich hab nichts. Ich hab, äh, Zombiefleisch allerhöchstens, wenn du gerannt bist. Ja, gib mir. Ich kann nicht mehr sprinten, ich brauche jetzt selber eins zumindest, damit ich oh. irgendwie zu dir komme. Okay, Bei der Lava, ich, ich kann dir kein Essen bringen. Ich habe selber gerade Hungerprobleme. Ich habe nur noch anderthalb, ich kann dir nichts bringen, ich habe nur ein Zombiefleisch. Also, Seeds. Ich habe neun Zuckerrohr. äh, Ah, geil, ich habe 13 Seeds und ich habe auch noch hier Dings. Gut, dann komm oh, ich hoch. Bitte. Oh, scheiße, ich bekomme jetzt auch Hun Hungerschaden. Irgendwann bekomme bekommt ich ja verdammt viel Hungerschaden. Hier gibt es keine Tiere? Oh Diesen mein sind Gott. Berge. Ich habe angeschossen. Ich sterbe, glaube ich. Oh mein Gott, direkt bei der Werkbank ist ein Creeper. Wie geil. Okay, gut. Hier hinten sind zwei Schweine. Oh Was? mein Gott, hier sind ganz viele Schafe. Wo ist denn das? <lacht> City Crafter, hi. Du hast Bone liegen gelassen. Okay, wir sind gekickt. Oh, das oh, war schon. Siebter. Hier äh, bist okay. du, das niemand ja ist gemacht. online, 60 Leute leben noch. Ich hab so Schiss, ich hab angeschossen. Oh Junge, hier sind ja auf. nur Skelette. <lacht> Einer muss nach Zuckerrohr suchen und der andere sucht meint unten. Oh mein Gott, ich hab Zuckerrohr. <lacht> hier ist auch noch mehr, wie es aussieht. Ich glaube... Dass Fast ja. schneller ist über das Wasser tatsächlich in dieser Version. Man müsste es schneller sein, okay? Nee, ich glaube, ich bin auch zu langsam mit Fast da bringt sie nichts. Ich bin einfach zu dumm für Korts. Warte, ich grab von der Seite zu dir. 17 Sekunden, das sollte eigentlich schon gecraftet. Nein, ich hab's doch gerade da getrunken. Komm mal! Ich hab ja, gesagt. Das schaffe ich nicht, das schaffe okay, ich gut. nicht. Okay, gut. What the fuck, was war das hier gerade? <lacht> Wir haben einfach wieder nichts geschafft. Achter. Duck. 3, 2, 1, go. Let's go. Wait, hast du, du hast einen anderen Skin. Hast du Dream Skin? Nein. What the fuck? Was hast du, was hast du für einen komischen Skin? Das ist ein. Krasser Skin. Krasser Skin. Crafted, du Enchanter. Ich gehe direkt weiter mein. okay? Warte, ähm, können wir kurz disconnecten? Ich disconnecte. Ja, Ey, ich disconnecten. Ey, mach doch keine bs Das ist Einfach Diamanten. Sechs Dias, nice. So, ich bin wieder da. Ich hab gerade oh, eben, ge ge eben gehört, du hast Dias gefunden. Ja, äh, wie viele Dias hast du? jetzt noch neun habe ich. hab sechs, fünf, zehn. Wir brauchen noch ein Dia, dann kann jeder eine Brustplatte schon mal bekommen. Das ist schon mal echt gut. Hm, oh. 58 Leute. Wird langsam weniger. Ja, 30 tot. Noch mehr Dias. Oh mein Gott. Und das, das ist eine Riesenquelle sogar. Wie viel Zeit hast du noch? Hm. Äh, eine Minute, äh, zwei Minuten, zwei ich habe mir eine Postplatte gecraftet. Da liegt ein Dir. Hast du ihn? Ich kann mir noch eine Hose craften. Dann lass uns jetzt verzaubern. Hast du Lapis? Haltbarkeit. Schutz 2. Nice. Protection 1 habe ich leider nur. Unbreaking oder Sharpness 1. Sharpness 1 auf jeden Fall würde ich sagen. Entschauen vielleicht mir die. Efficiency 1. Ja komm einfach so. Dann die Hose. Ich habe immer nur Protection 1. Ich hatte Protection 2 direkt. Schuhe mache ich. Okay, ich Junge, Junge, du rigrollst einfach meine Zuschauer gerade. <lacht> also soll ich den Enchanter abbauen? Äh, ja. Ich nehme Lapis mit, das macht jetzt Sinn mitzunehmen. Wollen wir uns einen Amboss machen? Eins, zwei, drei. Okay, hab's. Und bye bye. Hey, ich fühle mich krass, wir haben actually etwas geschafft. Oh mein Gott. Hey, wir haben etwas geschafft, ich fühle mich gerade so geil. Jetzt haben wir, jetzt sind wir... <lacht> Ja, guck mal, jetzt, jetzt haben wir, also wenn wir jetzt gegen jemanden kämpfen, sind wir nicht komplett wehrlos, weißt du, wir haben jetzt etwas. Ja. Was hast du, also du hast dir Brustplatte und dir Hose und was noch? Und was für Enchantings? Äh, Protection. Protection 2, alle beide. Du hast mega Glück bei den Enchantings. Ich habe überall Protection 1 und dir Brustplatte. Ich habe auch Schwert, glaube ich, 1. Das ist cool.